Ich bin Janusz und ich frage jetzt die Leute in Berlin, was sie heute machen wollen. Los geht's! Was haben Sie heute vor? Jetzt im Moment ja. einen guten Wein kaufen, etwas zum Kochen und dann einen schönen Nachmittag verbringen. Ähm, was ist denn das für ein Ex ja. Die hat äh, meine gute Freundin bei der Oma im Keller gefunden und wir dachten, wir probieren die aus. Genau. Toll, weil gerade das wollte ich euch fragen. Die Frage wäre, was habt ihr heute gemacht? Und das äh, habt ihr gerade erzählt. Ja. <lacht> genau. Und äh, wie geht's? Also, wie, was für ein Fahrgefühl ist das? <lacht> ein sehr unsicheres. <lacht> also so gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und ist auch erst eine Minute. Wir haben gewechselt, denen, genau. Wir haben gewechselt, deswegen ist es noch. Auf ja. jeden Krisch. Fall, ich kann bestätigen, dass es sehr gut aussieht. Also <lacht> ja, danke schön. Extrem cool. Ey, das bin ich auch. Ich glaube, ich das muss das original nicht aus den 80ern. <lacht> ja. Ja. Ja. <lacht> Na gut. Voll schön. Was hast du heute vor? <lacht> Einkaufen gehen. Und dann? Spaß mit mir haben. Also ich mit dir. <lacht> ja. Okay, was habt ihr geplant? Was haben wir geplant? Äh, zusammen kochen. Ja, zusammen kochen. Dann schauen wir zusammen ein Film und dann essen wir etwas und zusammen. spielen ein Spiel. <lacht> Ich möchte gerne das Wochenende genießen. Ich habe frei und bis gestern fleißig gearbeitet und jetzt gehe ich spazieren. Heute werde ich noch kochen, schön essen und die Zeit genießen. Heute eine sehr einfache Frage. Okay. Oder eine sehr komplizierte Frage, je nachdem wie man das <lacht> nimmt. Was hast du heute gemacht? Oh, ich habe heute Morgen an meiner Bachelorarbeit gearbeitet erst. Und dann habe ich Brot gebacken. Selber. Und dann sind wir rausgegangen und haben Pizza gegessen und Kuchen, nee, Quarkbällchen gegessen und Kaffee getrunken. Ihr habt uns äh, heute den Tee rausgebracht. Also zuerst vielen Dank, das Gerne. war super lecker und genau zu der richtigen Zeit. Und was habt ihr heute gemacht? Oh, ich war natürlich hier, so ganze Zeit backen, äh, Leute begrüßen und... Äh, Meistens von meiner Seite bin ich hier. Und was machst du normalerweise in deinem Job? Ich backe. <lacht> äh, ich bin aufgestanden und habe leckeres Frühstück gegessen. Und dann bin ich mit meinem Freund raus an die Natur und habe die schöne Luft genossen. Und was hast du heute gemacht? Ja, ich bin auch aufgestanden. Dann habe ich Rührei für uns gemacht. Wir haben schön gefrühstückt. Ähm, dann waren wir noch kurz in meinem Zimmer, haben rausgeguckt aus dem Fenster und jetzt haben wir einen langen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Erstmal lang geschlafen, äh, ja, dann so alles mögliche in der Wohnung und jetzt waren wir noch eine Runde spazieren. Was hast du heute gemacht? Ähm, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe gefrühstückt, habe dann eine Stunde Workout gemacht ähm, und ich habe mich dann an meinen PC gesetzt. Dann hat mich ein Freund angerufen und ich bin in den Mauerpark gegangen. Wir haben ein Bier getrunken und jetzt bin ich auf dem Heimweg. Ich war heute spazieren <lacht> und äh, ich habe einfach die Sonne genossen. Was hast du heute gemacht? Äh, gelernt, bin den ganzen Tag gelernt. Was denn? Ähm, neue Innovationen und Technologien, Innovations and Technology, also auf Englisch. Ja, ich habe auch lange geschlafen, war dann noch in der Wohnung oh, okay. und bin dann auch spazieren gegangen. Und ja. Was habe ich heute gemacht? Ich war heute spazieren. Ich habe heute Sport gemacht. Ich war einkaufen und äh, dann war ich auch spazieren. Und wir haben Kaffee getrunken. Ja. Welche Art von Sport? Ähm, Homeworkouts. <lacht> genau. Mehr kann man ja zur Zeit von Corona leider nicht machen. Was hast du heute gemacht? Nix. Es ist eine tolle Antwort. Nein, ich war halt nur zu Hause und ein bisschen jetzt eingekauft, aber ansonsten nichts. Ich warte morgen, morgen soll ganz schön sein. Übrigens, wenn ihr mit dem Material von heute noch intensiver Deutsch lernen möchtet, dann empfehlen wir euch, ein Mitglied zu werden von Easy German. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und ihr unterstützt euer Deutsch und könnt zu diesem Video heute zum Beispiel interaktive Übungen machen. Und was wollen Sie heute am Abend machen? Da sind wir im Moment etwas eingeschränkt. Wir müssen uns also mit uns selbst befassen und wir werden uns etwas gemütlich machen. Kochen und Essen mit meinem Partner. Erzählen, wir haben uns die Woche nicht gesehen und unterhalten uns, erzählen uns, was wir erlebt haben in den vergangenen Tagen. Ähm, Wein trinken. <lacht> <lacht> ja, ja so ziemlich, genau. Also wir, haben, wir wollten eigentlich noch ein bisschen malen oder so Collagen basteln, weil ja. wir Zeug dafür gesammelt haben, aber mhm. sonst... Äh, heute Abend sind wir ganz... Corona-konform, mit einer anderen Person verabredet und essen Sushi. Machen Sushi selber heute Abend. Toll. Toll, oder? Absolut. Und ich bin beeindruckt. <lacht> Ihr wisst zu leben. Wir geben unser Bestes, ne? Ich habe aber keinen Wein dazwischen gehört. oder? Kein Wein tatsächlich, weil die eine Person, die hat bald eine Operation und deshalb darf sie keinen Wein trinken. Aber ich glaube, ich würde trotzdem einen Wein trinken. <lacht> Eventuell ein, zwei Gläschen für die Stimmung. Ja. Und wir wollen ja gut leben, wie du schon gesagt hast. Oh, ich, habe, ich habe mit meinem Freund verabredet. Wir machen Fisch zusammen, bisschen Yoga, Zeit, also Zeit zusammen. Und was habt ihr vor, heute Abend zu machen? Wir schauen eine Serie. Ja. ja. Welche? Äh, die Serie heißt Modern Family. Es ist so eine Sitcom, Comedy und es ist eine lustige Familiengeschichte. Und was hast du heute Abend vor? Ja, wir wollen dann zusammen essen, vielleicht helfe ich Papa noch beim Kochen und ja, dann gucken wir noch eine, einen Film oder vielleicht machen wir noch was, irgendwas anderes. Was habt ihr heute Abend vor? Ähm, noch nichts großartig, kochen, ich wollte noch einkaufen gehen und wir wollten auch noch mal uns beide an den PC setzen und äh, zocken, also PC-Spiele spielen. Lernen. <lacht> das ist eine Klausur. Also was nur wirst du werden danach? Äh, mal gucken. Steht noch alles offen. Aber irgendeine Art Ingenieur, oder? <lacht> nee, ist äh, für die Wirtschaft. Eher ah, wirtschaftliche Richtung. Wirtschaftlich. Wie verplant ihr euren Abend heute? Ähm, ich gehe jetzt nach Hause und dann koche ich mir was Schönes. Ich gehe jetzt auch nach Hause und dann äh, besucht mich noch eine Freundin. Und was hast du vor, heute Abend zu machen? Heute Abend? Wir haben jetzt den Abend. Also was ja, heißt? nix. Auch nix. <lacht> Einfach chillen. Das ist toll. Und äh, was würden Sie am liebsten machen, wenn es die Corona nicht gäbe? Was wäre Ihr Wunsch? Ich würde gerne Menschen lächeln sehen. Ich würde gerne mit Menschen zusammen tanzen, sie umarmen, zusammen schwitzen, feiern, alles, was das Menschsein ausmacht. Das feiern gehen? <lacht> Eigentlich genau das Gleiche zu machen, nur mit mehr Menschen. Ja. Ja. Voll schön. Also, ja. Was will man mir? Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt Corona nicht wäre, oh, ich würde gleich tatsächlich einfach alle meine Freunde zusammen zu einem riesengroßen Essen, zum gemeinsamen Trinken und Tanzen bei uns zu Hause einladen, auf dem Balkon und in der Wohnung. Und wenn es Corona nicht gäbe, welchen Wunsch würdet ihr euch erfüllen dann? die Abi-Zeit zu genießen. Ja. Wir machen Abitur. Genau, wir sind gerade zur 12. Klasse. Und, Und wir können halt nicht sehr viel machen Kein Abi-Ball, keine Abifahrt, das fällt leider alles aus. Ja, das ist traurig, ne? Ja, das ist sehr traurig. Und äh, gäbe es Corona nicht, was würdet ihr dann machen? Ähm, Samstagabend wahrscheinlich irgendwo in den Club gehen oder sowas. Aber das ist jetzt nicht möglich, wahrscheinlich, ja. Ja, für mich das selber. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr 18, habe noch nicht wirklich was gemacht. Und das ist halt Verdammt. schon, schon <lacht> ziemlich was belastend. Ein und, Pech, ja. <lacht> oh, ich glaube, dann würden wir abends ausgehen. Dann würden wir äh, wahrscheinlich irgendwo essen gehen, äh, ein Glas Wein trinken gehen, vielleicht tanzen gehen. Ähm, ja Aber ja, jetzt machen wir alles zu Hause. <lacht> ausgehen und trinken und äh, lecker was essen gehen, <lacht> ins Restaurant. <lacht> das ist ein schöner Traum. <lacht> ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich das Gleiche. Oder vielleicht würden wir in eine Bar gehen und ja. was trinken gehen. Wahrscheinlich. Ja. ja. Oder in einen Club. Genau, vielleicht dann auch anschließend noch in einen Club. Ja. Ja, Oder ein Konzert. Wie ja, lange Konzert. warst du schon auf gar keinem Konzert? Ähm, seit sicher zwei Jahren. Ja, ne? Hm. Und wenn es Corona nicht gäbe, was würdest Ach. du dann machen? <lacht> ja, also mit Freunden dann treffen, ein bisschen feiern, also halt wie damals. Fehlt dir das? Ja, schon ein bisschen. Aber ich meine, man hat sich schon ganz schön um, gewöhnt und deshalb ist es halt jetzt die Routine. Aber ich meine, ich treffe mich auch schon ein bisschen mit Freunden, aber also nur, nur klein, also eine kleinere Gruppe. Und dann eher draußen spazieren gehen und halt. Ja, und dann halt nur arbeiten. Jetzt seid ihr dran. Jetzt wollen wir von euch wissen, was macht ihr heute noch? Was sind eure Pläne? Und was wären eure Pläne, wenn es Corona nicht gäbe? Damit könnt ihr auch noch den Konjunktiv 2 lernen. Schreibt uns mal auf Deutsch. Das ist eine gute Übung für euch. Und wenn ihr mehr üben möchtet mit dem Vokabular von heute, mit den Ausdrücken von heute, dann werdet unbedingt ein Mitglied von Easy German. Für 5 Euro im Monat unterstützt ihr unsere Produktion und euer Deutsch. Dann bekommt ihr nämlich zu diesem Video und zu allen anderen Videos Transkripte, Vokabeln und interaktive Übungen. Danke fürs Zusehen und bis bald!